Dich selbstständig machen als Heilpraktiker oder Heilpraktikerin? Was bedeutet das? Worauf musst du achten, wenn du deine eigene Praxis gründen willst, zum Beispiel für Naturheilkunde, Homöopathie, Osteopathie, Psychotherapie oder andere alternative Heilmethoden? Wie generierst du zuverlässig neue Klienten? Wie kannst du deine Patienten, deine Kundenakquise automatisieren und auf die digitale Welt anpassen? Über genau diese Fragen habe ich mit dem Heilpraktiker für Psychotherapie und Hypnose, Manfred Huber, gesprochen. Und auch über die finanziellen und wirtschaftlichen Folgen, seiner Entscheidung, sich selbstständig zu machen. Wie du selbst als Heilpraktiker oder Heilpraktikerin arbeiten und deine Praxis auch zu einem finanziellen Erfolg führen kannst, das erfährst du jetzt. Denn heute ist bei mir Manfred aus Wasserburg. Er ist Heilpraktiker für speziell für Psychotherapie. Und er muss es wissen, denn er hat sich vor neun Jahren selbstständig gemacht. Und heute sprechen wir mal genau über seine Erfahrungen. Und ich freue mich, dass er da ist. Hallo Manfred, wie geht's dir? Grüß dich. Hallo Stefan, danke dir für die Einladung. Freut mich, dass ich mitmachen darf bei dem ähm, Interview. Und ich bin schon gespannt, um was es heute alles geht. Ja, lass uns gleich voll einsteigen. Es geht heute um Selbstständigkeit im Allgemeinen und freiberufliches Arbeiten und du bist ja in deinem Bereich auch ähm, Unternehmer, du bist selbstständiger Unternehmer, Ja, obwohl du jetzt, sag ich mal, in einem ähm, therapeutischen Bereich arbeitest und auch im Gesundheitswesen im weitesten Sinne, das verortet ist. Ja, du bist selbstständig, du arbeitest auf eigene Rechnung und da kommt gleich meine erste Frage. Warum hast du dich überhaupt selbstständig gemacht? Was war deine Intention? Die Intention war damals, 2009 war, ist es konkret geworden, da war ich noch angestellt. Bis dahin war ich insgesamt 20 Jahre im Angestelltenverhältnis. Und dieses Thema Psyche, Gehirn, und therapeutisches Arbeiten hat im Laufe der Zeit so viel Begeisterung bei mir geweckt, dass ich mich dann 2009 entschieden habe, den Weg zu wagen vom Angestelltensein hinüber in die Selbstständigkeit. Ich wollte ja, eine Praxis gründen. Ich wollte psychotherapeutisch arbeiten und das war eigentlich der Weg, den ich mir vorgestellt habe, den ich gehen könnte, der, den man gehen kann, eben als Selbstständiger und das zu wagen und zu tun, weil die Begeisterung so einen Antrieb gehabt hat. Ja gut, aber die Begeisterung für das Thema ist das eine, aber ich meine, du willst ja therapeutisch arbeiten und das heißt, du hast was mit Menschen zu tun. Jetzt, Selbstständigkeit hat erstmal was mit Zahlen zu tun. Ich meine, warum dann nicht irgendwo angestellt als mhm. Therapeut oder therapeutisch arbeiten? Warum selbstständig? Interessant, dass du sagst, es hat erst einmal was mit Zahlen zu tun. Bei mir war es... Der zweite Schritt, also das erste Mal war die Begeisterung. Das Thema war für mich so heiß und, und so eine, so, ähm, hat so viel Raum eingenommen in meiner, meiner Freizeit oder in meinem Leben, ähm, dass ich mir entschieden habe, den Weg zu gehen. Und in zweiter Linie, im zweiten Ding habe ich dann gesagt, hey, ähm, eben wenn ich den Weg wirklich als Selbstständiger gehen will, dann muss ich auch davon leben können, weil ich hatte im Hintergrund ja Frauen, zwei Kinder. Und natürlich sind die Zahlen, wie du sagst, da, ähm, Existenziell wichtig sogar, weil ich die Hauptverantwortung für die, für die finanzielle Sicherheit der Familie auftragen äh, durfte. Also, mh, die Zahlen kamen einen zweiten Schritt und tatsächlich habe ich mich wirklich auch mit dem Thema viel beschäftigt, während des Überlegens, kann ich mir das leisten? Kann das wirklich funktionieren? Kann ich eben als, als Haupteinkommensgenerierer da die Familie ernähren? Die Fragen waren, tatsächlich existenziell wichtig ich habe mich viel beschäftigt und erst als ich ein gutes Jahr, ich kann es nur vorstellen dass man es hinbekommen kann gehabt habe bin ich den nächsten Schritt gegangen er ja, hat das da sagst du jetzt einen wichtigen Punkt der wäre jetzt gleich meine nächste Frage gewesen weil ich meine du kommst aus einer was weiß ich, aus einem sehr ich sag mal glaube fest angestellten Arbeitsverhältnis und äh, auch ein sehr interessantes Thema was jetzt sag ich mal mit Psychotherapie jetzt ich mal erstmal nicht ganz so viel zu tun hatte, wenn ich das richtig verstehe. Ja, so Wie, jetzt die Frage, wie ähm, wie hast du es äh, geplant, dass du sozusagen in den ersten Jahren ja dass du noch gar keine Kunden hast, Ich kennt ja niemanden. Wie, da hast du jetzt ja zwangsläufig mit einer Einkommenseinbuße zu rechnen. Ich meine, wie, wie bist du damit umgegangen? Wie viel Zeit hast du dir gegeben, um zu sagen, okay, bis dahin und wenn es dann nicht läuft, dann was anderes? Also ich bin ja, ich komme ja aus der Technik, du hast ja schon ein bisschen angeschnitten, ich war in der Elektrotechnik und ein, ein Programm, mit dem ich gut konnte oder gut, immer noch gut kann, ist Excel. Okay. Also ich habe meine Tabellenkalkulation praktisch gefüllt mit äh, Planspielen. Tatsächlich habe ich Zahlen eben gespielt, was passiert, was kann ich mir leisten, eben was, was mir ein bisschen leichter gemacht hat, war, meine Firma hat, hat äh, Leute gesucht, die gehen. Also ich habe äh, eine Idee gehabt, dass es eine Abfindung geben kann, mit der konnte ich planen. Und dann habe ich, hab ich äh, mein Tabellenprogramm gefüllt und habe eben ausge, ausgespielt mit den Zahlen, was kann ich mir leisten? Ich habe ein paar Fixkosten, ich muss meinen Raum anmieten. Ich muss meine meine Fixkosten mit der Familie decken. Und wie lange, zu sagen, würde das Worst Case reichen? So habe ich ungefähr angefangen. Und wie lange hat dein Worst Case so, was hast du da? Das Worst Case war sicherlich über ein Jahr. Gut, unbedingt. Genau, also das macht schon Sinn, weil diese, wenn von der Seite schon wahnsinnig Druck kommt, man kann der Druck auch schnell in die Starre umschlagen. Und das wäre ziemlich kontraproduktiv, vor allem in unserem Bereich. Ich kann keinen Klienten überzeugen, dass er bei mir kaufen soll. Naja, das, das funktioniert nicht. Du sagst richtig, das ist ja auf der einen Seite sind es Patienten, auf der einen Seite sind es Menschen, die wirkliche Probleme haben, auch existenzielle psychische Probleme und Ganz natürlich genau. auch in ihrem Alltag, ich sag mal auch an der Grenze stehen der Belastbarkeit, also der emotionalen Belastbarkeit. Da ist natürlich klar, dass es aber auf der anderen Seite auch für dich letztendlich eine Monetarisierung geben muss. Sagen wir es mal unter Geschäftsleuten, das muss deine Leistung muss irgendwie bezahlt werden, weil sonst kannst du, kannst du kannst ja auch verschenken, aber das, das wäre dann ja nicht der Sinn davon leben zu können. Und jetzt ist die Frage, ähm, ja, was für Schwierigkeiten und was für so emotionale Belastungen hast du denn selbst erlebt in dem Fall? Weil es hat sicherlich nicht alles auf einmal, sofort. <lacht> also ich habe ich hab, ähm, hab immer Freunde gehabt, die haben, haben mir, haben mir haben gemeint, dass ich sehr mutig war mit dem Weg raus in die Selbstständigkeit. Jetzt bin ich vom Grunde her eher, eher, Wenig mutig würde ich fast mich beschreiben. Das ist ganz interessant, wie unterschiedlich die, die Sichtweisen sein können. Wo, wo ich angesetzt habe, ist, ich habe diese Angst runtergeschraubt. Aha, wie hast du es gemacht, wenn ich frage? genau, das hat eben so funktioniert, dass es das erstens einmal habe ich den Worst Case eben mit den Finanzen zum Beispiel gehabt. Und da war ich, sagen wir mal, ein Jahr lang safe. Also, ein Jahr lang brauche ich keinen Umsatz machen, damit es trotzdem funktioniert. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es natürlich besser geht, dass ich im Laufe des Jahres, ähm, was schaffe, mhm. verlängert mir das Worst-Case-Szenario. Ja, also das ist schon mal erstens Mal. Dadurch war ich schon ziemlich entspannt. Das Zweite war, ich bin ja nicht aus meinem alten Beruf raus, weil ich total sauer gefahren war, sondern ich habe es noch gern gemacht. Aber das Neue war halt noch interessanter. Das heißt, ja. wenn ich in zwei Jahren wirklich merke, hey, ich kriege es überhaupt nicht gebacken, dann hätte ich gut und gerne wieder in die Branche einsteigen können. Und ich habe es gern gemacht und habe es auch einigermaßen gut gekonnt. Also da hätte ich mir sozusagen, der Rückweg war in gewisser Weise schon noch machbar. Vielleicht okay. mit Gehaltsanbußen, vielleicht auch nicht mehr so auf so einem hohen Level, aber das hätte ich schon irgendwie hinbekommen. Gut, also du hast auf gut Deutsch zusammengefasst, hast du eigentlich eine erstmal unkalkulierbare Situation, nach ich sag mal ganz rationalen Gesichtspunkten im Risiko minimiert und hast dich einfach wie auch immer ich meine die Leute überleben am längsten die am besten vorbereitet sind die sie am besten auskennen die am besten trainiert sind also hast dich richtig gut vorbereitet um einfach ähm, sag ich mal gewissen Dingen dich sozusagen zu stellen oder dem dich zu entziehen oder vielleicht auch gar nicht Gefahr zu laufen in gewisse emotionale Probleme hineinzulaufen mhm. was, was ist dir denn trotzdem begegnet weil irgendwas geht ja immer schief ich, ich, genau, also mit diesen, mit diesen zwei Aspekten bin ich schon mal, habe ich das runtergeschraubt. Das dritte, was ich noch gemacht habe. Ich habe Leute gesucht und, ge und befragt, die sich selber, die eben auch selbstständig sind. Es mhm. ist oft das Problem, dass man dass jeder meint, er gibt, er kann, kann einen guten Rat geben. Also, ähm, zum Beispiel macht es keinen Sinn, jemand, der angestellt ist, zu fragen, ob ich mich selbstständig machen soll. Oder wie nee, er das weil, findet. Der macht es ja nicht, es also Ermaßmann. Der, ja. der hat vielleicht einen, einen, einen, irgendwie in der Verwandtschaft irgendjemand oder der kennt ja. jemand und meint, er meint, er kann, kann ja, ja. einen guten Nachschlag geben oder er, meint, er hat die Meinung, aber er hat auch bloß einen Glauben, dass er was meint. Aber keine Ahnung. Ja, schön. <lacht> und das ist, die, das ist eine der Erkenntnisse, die ich mittlerweile äh, gefunden habe, ist, pass auf, wenn du was fragst. Ja klar. Und ich habe hab eben Selbstständige gefragt die den Weg gegangen sind und wollte sie um, habe sie im Rat gebeten, teilweise konkret mit Fragen, teilweise auch eben mit hast noch irgend sozusagen so ein so Joker-Idee. das zweite ist, ich habe mal Leute gesucht, die den Weg auch eben als Heilpraktiker für Psychotherapie schon erfolgreich gegangen sind. Ja, das ist sehr vernünftig. Ja, das ist sehr vernünftig, die Leute zu fragen, die schon dort sind, wo du hin willst, <lacht> weil die sind ja schon dort. Das ist eigentlich, eigentlich ist es ganz einfach, aber klar. Aber also es macht, es macht Arbeit, man muss sich trauen. Ja. Und auch hier eben zu sehen, was eben, ähm, kann es wirklich funktionieren oder macht ihr bloß eine Show noch vorne? Und? Und das Hast hat mir ja alles, bitte? Und hast du da, ähm, sag ich mal, den ein oder anderen äh, Blender entdeckt? Ähm, ich blender jetzt in dem Sinn, habe ich einen Blender? Nee, ich habe keinen Blender erlebt, aber ich habe ein, eine Riesenspanne an, an, an Zahlen auch bekommen. Ich habe natürlich auch Zahlen gefragt. Wie viel Umsatz machst du? Was bleibt am Monatsende über? Wie bekommst du neue Klienten? Soll ich sagen, habe ich auch immer gefragt. Und manche haben es selber gar nicht genau gewusst. Eine, eine hat, kann ich mir erinnern eine Heilpraktikerin und sagt, sie macht 20.000 Euro im Jahr. Und dann Im bin Jahr? Klar, was stimmt da im Jahr genau? Du sagst, <lacht> genau so habe ich auch, glaube ich, geschaut. Und dann, habe ich aber nicht mehr, dann bin ich auch oh, immer ja. weiter darauf eingestiegen, als eigentlich, dann, das, da will ich nicht hin. brauchen wir nicht reden, weil von 20.000 Euro kannst du nicht zwei Kinder, eine Familie ernähren und äh, allein schon vom Umsatz her nicht. Und, äh, Ganz genau, das ist ein Hobby. Ja. Leben. Aber meistens ist es ja witzigerweise ähm, quersubventioniert in solchen Fällen, weil wahrscheinlich sie nicht ihr Leben alleine finanzieren muss, sondern einfach was dazu verdient. Ähm, das genau. oft in, stelle ich auch oft fest in, in, in äh, den Coachings oder in irgendwelchen Beratungen, dass dann Leute, dass sich im Nachhinein herausstellt, ja wieso geht's denn? Ja klar, weil eine zweite Partei, also sei es Lebenspartner, Lebenspartnerin, ja eine Festanstellung hat und natürlich die Hälfte der Kosten trägt und vielleicht auch mal das gemeinsame Auto nutzt und irgendwie kommt es gar nicht so auf den Plan, dass da nebenbei genau. aber jemand ist, der mitfinanziert. Ja. Aber gut. Ist, dann, dann kann man es ja unter, unter Hobby laufen lassen. Ja, aber dann ist ja das Problem, was dann passiert, wenn du dann die Kalkulation trotzdem nicht richtig machst, wie wenn du sie alleine machen würdest, also eine harte Kalkulation, dann machst du ja allen anderen den Markt kaputt. Da kommen wir später, noch. Da habe ich noch eine Frage <lacht> an dich. Aber lass uns doch erst mal, mal auf diese emotionalen Schwierigkeiten <lacht> gehen. Also Es gibt ja auch negative Erfahrungen. Ich meine... Wie, wie, was was was hat dich so am meisten, wo du gesagt hast, oh Mann, verdammt, das war wirklich eine harte Zeit oder da, da habe ich wirklich wirklich mit gekämpft. Gab's da was? Klar, ich glaube, wenn ich jetzt nein sagen würde, dann könnte man glaube ich Richtung unglaubwürdig abschneiden. Natürlich gab es die und die gibt's die gibt's auch immer noch. Ich gehe gern mit einem, mit einem Bild und zwar mit einem Bild von einem Mammut wo obendrauf der Reiter sitzt mit den Zügeln in der Hand. Mhm. Und so, so ähnlich funktioniert ja auch unser Gehirn, sozusagen das Mammut ist die struppelige, emotionale Wesen und obendrauf hockt ho ho der, ho der, der mentale Reiter mit den Zügeln, der sozusagen idealerweise das Mammut irgendwo hinlenkt. Ja. Und je nachdem, wo, wo, wo die Unsicherheit oder die, oder die Herausforderungen sind, es oben Ansatzpunkte beim Reiter, beim Reiter zum Beispiel jetzt dahin, wenn man nicht klar ist, wo will ich hin, wenn man nicht klar ist, welche Schritte braucht habe ich alle habe ich alle mehr oder weniger irgendwie durchgestanden. So, wo will ich hin, habe ich mit dem Coach geklärt, eben ganz klar. Ich habe dann einen Deckel gemacht. Ich will Heilpraktiker für Psychotherapie werden und ich mache eine, eine Praxis für Hypnosetherapie auf. Als ich das eingeloggt hatte war der Reiter sozusagen ganz klar, wo geht hin. Wo geht Und dann hin? hat er nur noch gesagt, was braucht es, damit es klappt, brauche ich eine Heilpraktikerprüfung, damit ich eine Zulassung habe offiziell und ich brauche Räume und ich brauche Praxis und ich muss sozusagen eben mich spezialisieren. Ich habe mich eben spezialisiert auf das Thema Hypnotherapie. dann hat der Reiter gut gewusst, wo es hingeht. Zu sagen, es war schon mal klar. Aber dann läuft es ja doch nicht immer so, wie man es dann einordnet. Ich meine, <lacht> <lacht> irgendwann geht das Mammut halt doch durch, oder? Jetzt hat, das ist noch der Reiter. Genau, das ist der Reiter. Jetzt muss man nur schauen, wie kriegt man das Mammut mit ins Boot. Das Mammut hat Angst. Ja. Und je nachdem, was ich für Ängste habe, können die weiter vorne stehen oder eben können die ähm, gar nicht so wichtig sein. Was für mich eben aus technischen, mit technischem Background immer so eine Herausforderung war, war das Thema Reden, äh, Sprechen vor Menschen. Okay. <lacht> genau, du sagst es. Ähm, bei mir war es früher wirklich so weit, dass ich während der Lehrzeit konnte ich nicht mit fremden Menschen telefonieren. Telefonieren. Genau. Ich meine, das ist ja was anderes, wenn ich jetzt fragen darf. Also es ist was anderes, wenn man sagt, stell dich auf eine Bühne und erzähl 30 Leuten oder 100 Leuten einen Vortrag. Da kann ich schon verstehen, dass man da nervös ist. Aber ich, du hast ja meistens nur einen, zwei Augen, also direkt ja, genau. Kontakt. Ich sag bloß, wo ich wo, wo ich wo ich herkomme, wo so was so viele Ängste da sind oder wo die mich bei okay. mir so ein bisschen getrieben haben. Eben, dass jetzt dieser Kontakt mit Menschen war war war früher nicht so nicht so locker und einfach, wie es mir heute fällt. Und natürlich ist eins zu eins immer noch einfacher für mich damals gewesen, wie, wie mit, geschweige denn, daran zu denken, auf die Bühne zu gehen und da vor 20 oder 50 oder 100 Menschen irgendwas zu erzählen, war damals undenkbar. Okay. Heute ist es anders. Das ist schön, das ist doch gut, weil das heißt ja, dass du letztendlich deine Ängste, dich deinen Ängsten gestellt hast. Du hast dich konfrontiert und du hast sie sozusagen überwunden, in den Griff gekriegt, sozusagen. Genau, auch hier bin ich, in diesem Aspekt bin ich zwei Wege gegangen. Einerseits therapeutisch, äh, therapeutisch äh, aufräumen. Andererseits, wie du gesagt hast, trainieren, tun. Ja, so genau. Steht. Das ist sozusagen das Mammut, das ist das ja. eine. Das zweite Mammut, der zweite Aspekt von Mammut ist der äh, Unlust. Ich bin sozusagen, dass das Mammut das faul ist. Okay. Wenn ich keinen Bock habe aufzustehen, dann hat das Mammut manchmal ganz schöne, ganz schöne Kraft, im Bett zu bleiben. Okay. Das muss man irgendwie sozusagen ins Boot bekommen, dass es trotzdem Lust hat. Das haben wir ja als Angestellter auch, dass das Mammut <lacht> früh mal nicht aufstehen will. Ganz, ganz genau. Nur halt, als Angestellter habe ich nicht solche direkten Konsequenzen. Das ist richtig, ja. Wenn, richtig dieses, wenn dieses Faultier zu viel Raum bekommt, dann bekomme ich nichts auf die Reihe und dann werde ich keinen Umsatz machen. Ja, Hattest du denn konkret, äh, ich sag mal, Antriebsschwierigkeiten oder ähm, Selbstmotivation, wo du sagst, boah, nee, oder lief es einfach so? Pff, ja, ich habe da halt was aufgemacht und dann kamen die Leute mhm. schon. Also was ja. mir das, also dieses also dieses faule Mammut ist bei mir jetzt nicht so aktiv. Weil ich erstens ähm, sozusagen externe Motivation hatte, meine Family. Ich, ich habe hab mich verpflichtet, ich, ich habe die Verantwortung, dass ja. ich da dass ich da dastehe. Und das treibt schon an. Das Zweite ist, ich habe mir, ich hab mir ein gutes Tage, einen guten Tagesrhythmus geschaffen. Ich gehe trotzdem fünf Tage in die Woche in die Arbeit, ich verlasse das Haus und gehe abends wieder heim. Gut. Das hat mir auch geholfen. Und das... Ähm, was hat mir noch geholfen? Eben, dass ich was mache, was mich sehr begeistert. Das macht natürlich, das mag das Mammut gerne. Natürlich, da steht man drum, auch gerne dafür auf. Genau. Ja. Darum war dieses, war dieses, war der, das, das faule Mammut nicht so, nicht so stark bei mir. Was stärker war, war dieses, mh, dieses frustrierte Mammut, wenn was nicht klappt. <lacht> Was hat denn das heißt, nicht geklappt, wenn ich fragen darf? <lacht> was, was hat nicht geklappt? Äh, definitiv die Kundenakquise. Ja, offensiv. Ja. Die kommt ja nicht von alleine. ist ja nicht so, dass du da irgendwie ein Schild rausstellst und auf einmal stehen 100 Leute da und sagen, ja, super, also was jetzt endlich den Mannschritt <lacht> Ja, ein Teil der Hoffnung war schon so. Ja, logisch. Sonst würdest du nicht machen. du hättest du nicht angefangen. Aber, Aber es reicht nicht, kann ich ganz klar sagen. Es reicht nicht. Und da... Da ich ja eben aus dem Angestelltenfeld, ist, ich war in der Entwicklung ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie man sowas anpackt, wie sowas funktionieren kann, geschweige denn, wie man sowas eben rausbringt an den Markt, dass man sichtbar wird. Das hat damals, ja, war einfach großes Fragezeichen. Und vor allem auch, das ist vor allem bei uns im Psychobereich so, so individuell auch. Also da gibt's mit so viele Möglichkeiten, wie das funktioniert. Und die meisten wissen es gar nicht bei Ihnen, warum es überhaupt funktioniert. Okay. Also ich ja, sage ich mal, wenn du gute Arbeit machst, dann funktioniert es. Ja schon, aber wenn es niemand <lacht> weiß, dass du gute Arbeit machst, das bringt ja auch mhm. nichts, aber ganz konkret mal, ähm, ich meine, ja, das ist ein Thema, was eigentlich alle Selbstständigen tagtäglich umtreibt, weil der Kunde, den du vielleicht heute schon bedient hast, der braucht vielleicht <lacht> morgen deine Leistung nicht mehr. Damit ist er wieder weg. Du brauchst jemanden Neuen. Vielleicht verlierst du auch einen Kunde, weil irgendwas schiefgegangen ist und es spricht sich rum, dass da irgendwas schiefgegangen ist. Also, die Existenz ist ja stark tagtäglich mehr oder weniger auf einem, auf einem, ich sag mal, wackeligen Fuß. Es ist ja nicht so, dass du einfach nur in die Arbeit gehst und die sind schon alle da. Ganz konkret, ich meine, wie hast du denn einen Tipp, wie wie, hast denn Wie bist du es angegangen mit der Akquise? Und wo, wo du sagst hast, das ist ein Tipp, den kann ich auf jeden Fall jedem anderen Selbstständigen, egal was er macht, auch geben. Das wäre was, Akquise, so könnte man, so habe ich es geschafft. Gibt es da mhm. was? Okay, ich sage noch kurz vorher was zu, meinem, zu einem weiteren Mammut. Okay. Und dann mache ich die Kurve rüber. Weil Klar. das ist, das hat, das hat mir sozusagen gewissweise auch geholfen. Und zwar ist es das Mammut, das ähm, neugierig und verspielt ist. Das hat mir geholfen in Richtung Kundenakquise. Ich, hab, ähm, ich bin wahnsinnig neugierig und das heißt, viele Sachen interessieren mich. Das heißt, wenn ich eine E-Mail mit irgendeinem Thema bekomme, kann es gut sein, dass ich da mal hängen bleibe und mein, und mein Tag auf einmal mit diesem einen Thema gefüllt oder verplempert ist. Naja, du also, hast was Neues gelernt, also so ist es ja nicht. <lacht> ja, ich habe was Neues gelernt, aber am Ende des Tages lenkt es mich natürlich von meinem Praxiserfolg drastisch ab. Und ja. das war eigentlich mein stärkstes bremsendes Mammut auf der einen Seite, weil ich ja schnell mit anderen Themen unterwegs bin. Ähm, hat den, auch einen Vorteil, weil ich natürlich auch im Thema Akquise und Marketing mich viel beschäftigt habe. Ich habe für mich einen Weg gefunden, der super gut funktioniert und zwar ich bin ja spezialisiert auf psychotherapeutische Arbeit und eben ich kenne meine Kunden mittlerweile sehr sehr gut und ich kenne auch die die Bedürfnisse und den Leidensdruck der Kunden vor allem ist das Thema ja bei uns in, der, in, in Deutschland noch sehr mh, auch sehr negativ behaftet mhm. wenn du dir ein Tatort anschaust dann kommen die Psychotherapeuten alle negativ weg Psychotherapie ist was für Schwächlinge. Okay. Genau. <lacht> Bitte? Also, du meinst jetzt die, die, die Klienten, die die Psychotherapie in Anspruch nehmen oder die, die die Psychotherapie durchführen? Beide. Beide. Beide, finde ich, empfinde ich, werden in ein schlechtes Licht gesetzt. Ja, ich habe jetzt, ich schaue den Tatort nicht ganz so häufig an, aber ja. Ja, weiter. Das ist spannend. Weil weiß nur so ein Beispiel eben, aber oft bekommt eben der Psychotherapeut einen negativen Touch in Filmen. Und oft bekommt der derjenige, der in Psychotherapie geht, vor allem eine Klatsche angedichtet. Mhm. Dabei ist es einfach eine Unterstützung, mit persönlichen Problemen besser umzugehen oder sie so zu verändern, dass man nachher ein gutes Leben leben kann. Das ist bei allen anderen Aspekten im Leben, ähm, nutzt man die nutzt man die Begleitung von Profis. Nur da ist irgendwie das Ganze ein bisschen mhm. ähm, unklar oder un ja, ungreifbar. Das ist das eine. Natürlich das zweite ist, bei uns in der Branche ist auch, ich kann den, ich kann den Nutzen nicht garantieren. Wenn jemand zu mir kommt mit einem Anliegen, sei es, bleiben wir bei mir, ich habe Angst vor, vor großen Menschenmengen zu reden. Ich kann es ihm nicht garantieren als Therapeut, dass er nach unserer Zusammenarbeit diese Angst weg hat. Das macht es natürlich schwer. Oder schwierig, ja. Und die Leute in der Regel reden nicht so gern im Freundeskreis mit mit solchen Themen. ich also ist ja schon noch ein bisschen ein Tabuthema und teilweise auch mit Scham behaftet. Also wenn ich mit so einem Gedanken, wenn ich mit so einer, wenn ich mit so einem Menschen hineinversetze, wo wird der schauen, wo ich Hilfe finde? Am allerersten in einem anonymen Umfeld und da ist das Beste das Internet. Ja. Also was ich schaue, ist ähm, wo tummeln sich meine idealen Klienten im Internet rum? Also dieses tue ich abzuholen auf meine Homepage. Das bedeutet auf gut Deutsch, du hast eigentlich vorher deine Zielgruppe ganz spitz definiert, Ganz genau. hast gesagt, wo sind die denn? Ich habe, ich habe, also idealerweise würde ich es heute so sagen, ich, es wäre gut zu überlegen, was habe ich für einen Idealkunden. Dass ich mit denen ganz präzise herausarbeite. Was hat vor allem halt auch, welche Emotionen drücken denen? Und wo tummeln sich die rum? Wo kann ich die irgendwie abholen? Wie, was, was kann ich was kann ich machen? In meinem Fall, dass die auf meine Homepage kommen. Sagen, ich lade sie. Wie kann ich die mit irgendeinem Vehikel dazu bringen, dass sie meine Homepage besuchen? Meine Homepage betrachte ich als mein ja mein Schaufenster damit sie das sehen können. Und dann versuche ich, diesen Besucher auf meiner Webseite so mit, so mit dem Thema in Resonanz zu bringen, dass er entscheiden kann, hey, das wäre was für mich. Mhm. Verstehe. Der nächste Schritt wäre, wenn, wenn, wenn der potenzielle Klient sagt, das wäre was für mich, dass er bei mir anruft okay. und mich kontaktiert. Dann komme ich. Dann komme ich ins Gespräch mit ihm. Ich habe ihn am Telefon. Ich will mit jedem Klienten telefonieren und ähm, wir klären alle offenen Fragen. Und Ich führe ihn weiter eben dorthin, damit er für sich entscheiden kann, natürlich ich auch, mit, ich auch für mich, ob eine Zusammenarbeit sinnvoll ist. Wenn er ein klares Ja hat und ich auch ein klares Ja habe, dann kommt er zu mir in die Praxis. Das ist der Weg, der für mich funktioniert. Und das Coole an diesem Weg ist, ich kann relativ automatisieren. Okay, das heißt, also du hast sozusagen die Digitalisierung und die neuen Technologien ganz gezielt dafür eingesetzt, weil sie genau das eigentlich bieten, was was, was deine Kunden eigentlich brauchen. Also ich habe jetzt, wenn du möchtest, ich habe hier nebenbei mal deine Seite aufgemacht, ich kann die mal hier äh, rüberschalten und dann sieht man, du hast also ganz gezielt sozusagen dich an den Kunden gerichtet, indem du sozusagen ihn und seine Emotionen, direkt abfängst und sagst, okay, wenn, wenn das auf dich zutrifft, wenn das auf dich zutrifft, wenn das auf dich zutrifft, dann bist du hier richtig und dann gibt es praktisch dann einen eine, ein Kontaktformular und dann ähm, wäre das jetzt nur noch die Frage, sag ich mal, Geotherapeuten gibt es ja viele und nicht jeder deiner Kunden ähm, wohnt in Wasserburg, also auf gut Deutsch, ähm, wie, wie hast du bis damit umgegangen mit dem Thema, also Regionalität? Das ist ja wieder mal die, die, das, das, das Geniale am Internet. Ich habe da äh, die Technik bietet mir da Möglichkeiten, dass ich ja auch ähm, auch mir meine Zielpublikum eben auswähle. Also bei mir zum Beispiel, die, die meisten Leute kommen eben aus dem Umkreis, sage ich mal plus minus 40 Kilometer, 50 Kilometer. Mhm. Und da bin ich sichtbar. Und da lege ich auch Wert darauf, dass ich gesehen werde. Inwiefern ich finde das gesehen, jetzt gar nicht so. Also, Bitte. Wie? inwiefern gesehen, wie konkret, muss ich mir das vorstellen? Ich meine jetzt physisch gesehen oder im Internet gesehen? Immer noch, immer noch, ich bin immer noch im Internet. Ja. Da will ich sichtbar sein. Und wichtig ist es mir, dass ich im Umkreis von von 40 Kilometern sichtbar bin. Das heißt, wenn ein, ein, ein Weg, der bei mir gut funktioniert, ist der, wenn mein Idealklient, ich weiß, was der für Suchbegriffe in die Suchmaschine eingibt, dann erscheine ich auf Platz 1. Das ist ja was, was sich jeder mit seiner Webseite wünscht, dass er quasi gleich oben steht. Ja klar, da hast du wahrscheinlich auch SEO-Optimierungen und ganz gezielte Keyword-Recherche gemacht. Logisch, weil letztendlich ähm, brauche ich dich nicht suchen unter Pizzabäcker, da werde ich dich nicht finden. Ganz, ganz genau. Okay. Also ich habe ich hab mir genau Gedanken gemacht, was eben, dadurch, dass ich meinen mein, mein Zielkunden gut kenne und gut rausgearbeitet habe, äh, habe ich auch eine Idee, was, was hat der was für einen Leidensdruck und was sucht der? Ja, eigentlich das Klassische, was sozusagen eigentlich so oft irgendwie gepredigt wird, such dir deine Nische und äh, geh alles spitz da rein. Und das sind ja so diese klassischen Schlagwörter, die wo alle heutzutage im Internet immer wieder zu finden sind. Du hast es konkret umgesetzt und es hat sich für dich anscheinend wirklich sofort rentiert und du hast letztendlich genau den Weg gegangen, deine Kunden aufzuspüren, hast dich darauf vorbereitet, hast dich sozusagen für sie angeboten, sichtbar gemacht und jetzt sind sie auch da. Gibt es denn auch mal anders gefragt, würdest du rückblickend heute eine Sache irgendwie auch anders machen, wenn du mhm. dir rückblickend jetzt weißt, Mensch, die Erfahrung, die ich gemacht habe, gibt es irgendwas, wo du sagst, boah nee, da hätte ich mir, was ich, sparen können? <lacht> ähm, ich glaube, ich werde Vielleicht zwei Sachen würde ich vielleicht anders machen. Das eine ist, was gut wäre, wäre eine Gruppe Gleichgesinnter, die wirklich aktiv mit der Selbstständigkeit arbeiten wollen. Also die sozusagen, die wirklich eine Motivation haben, das, dieses, diese Selbstständigkeit oder dieses Unternehmertum stabil wachsen zu lassen. Das hat man jetzt im Nachhinein, hätte man gut getan dass ich so also da drei vier fünf Leute habe sozusagen so eine, eine Mastermind Gruppe die die alle die, die alle in in, in sozusagen da wachsen wollen so was also man vielleicht gut getan die alle auf dem gleichen Weg sind, dass du eben nicht alleine bist sondern und alles alleine rausfinden musst, sondern dass man sagt, okay, wir wir wollen alle irgendwie vorankommen. Wie eine Art, klingt es doof, wenn ich das jetzt sage, aber äh, jetzt in deinem Bereich, Psychotherapie ist natürlich eine Selbsthilfegruppe das gefühlte Wort für das völlig anderes. Aber im Endeffekt eigentlich auch nicht verkehrt, eine sogenannte Community zu haben, wo man mit Leuten sprechen kann, die vielleicht schon das, gemacht haben oder die Fehler überwunden haben, die du gerade hast. Und ja, deswegen gibt es ja auch ziemlich viele Business-Stammtische inzwischen immer häufiger, wo man vielleicht aber auch, naja inzwischen auch eher dazu neigt, immer sein Geschäft zu pushen und versuchen irgendwie Netzwerke zu machen. Aber eigentlich geht es gar nicht so sehr, um den anderen Kunden zu gewinnen, sondern eigentlich um sich auszutauschen. Das ist das, was du meinst. Genau, das ist das, ist, das, das, das Problem. Ich hatte es am Anfang, habe ich schon ein paar so Gruppen getroffen. Und auch da, da hat man noch ein bisschen Zeit, sozusagen. Das Problem jetzt bei meinen Kontakten damals war eher, dass entweder die wollten irgendwelche, irgendwelchen Blödsinn verkaufen, also was ich überhaupt gebraucht hätte, oder die wollten, die wollten bloß zum Ratschen zusammenkommen. Also ich habe gar nicht genau genau gewusst, was es eigentlich braucht, damit so eine Gruppe gut wird. Also eine konstruktive eine Führung wäre da, oder ein konstruktiver Partner. Da kommen wir jetzt eben, da kommen jetzt zum zweiten Aspekt, der, der gut, den ich, den ich ändern würde, wäre, wenn ich einen Coach an meiner Seite hätte, der eben wirklich schon weiter, sozusagen, weiter oben ist, der einen anderen Blick hat, der mich an die Hand nimmt, der mir hilft, mein Mammut in den Griff zu bekommen und der mich auch darauf hindeutet, hey, da bist du viel zu abgelenkt, oder zum in meinem Fall, hey, die Angst bremst dich vielleicht da und da aus und der mich da mehr mehr an die Hand nimmt, sozusagen, der mir eine Führung eine Führungsmöglichkeit mitgibt. Das ist, das ist interessant, was du sagst gerade. Ich muss da mal kurz einhaken, weil ja. im Endeffekt ist es ja nichts anderes als das, was du mit deinen Klienten auch machst. Du hast eine ganz andere Erfahrung und sie kommen zu dir, weil du eben anders drauf schauen du sitzt Ganz Genau in ihrem emotionalen Problem drin, weil du die Angst nicht spürst, nicht hast. Aber du kannst sagen, ja, Moment mal, ähm, aber wie realistisch ist denn das heutzutage? Oder was auch immer du für Methoden da hast. Letztendlich ist es ja. doch, wir bräuchten eigentlich auch Therapeuten oder, ich sage mal, Begleiter oder Helfer für alle Bereiche unseres Lebens. Ob jetzt für emotionale Probleme, für geschäftliche Probleme, für... Partnerprobleme, für Ego-Probleme, ich weiß es nicht, da könnte ich jetzt wahrscheinlich ewig viel aufziehen für Fitnessprobleme, für Und Ernährungsprobleme. Ja. Du gehst, genau, das ist ja das, wenn du, wenn du irgendeinen Sport betreibst, dann hast du ja auch einen Trainer. Das ist selbstverständlich, wenn du Kampfsport machst oder Judo, wenn du, wenn du Judo machen willst, ähm, nee, ich mache das nicht daheim alleine. Ich, ich gehe natürlich irgendwo hin, wo ein Trainer da ist, der, der zeigt. Ja, ja, ist normal Du, in Sprachen und in Musik ist es ja schon ich Standard. Ich meine, Musiklehrer, Sprachlehrer sind ja auch nichts anderes. Aber die Frage ist: Psychotherapeut ist ja dann auch nicht irgendwie, ist es eigentlich ein, ein, ein Emotionallehrer, oder? Kann ich das so bezeichnen? Ja. Im Grunde geht es so viel um Emotionen, eben wenn man den Reiter mitnehmen wollen, dann geht es einfach um Persönlichkeitsentwicklung. Ja, also ein Lehrer für Persönlichkeitsentwicklung, emotionale Stabilität, Lebensglück, das kann man glaube ich alles so zusammenfassen. Genau, oder? Klarheit finden, wie kann ich wie kann ich da hinkommen, wo ich hin will, okay. was sind meine Blockaden, genau um das geht es. Ja. Und das, das geht es natürlich auch im Selbstständigwerden wäre es natürlich super sinnvoll, ich hole mir meinen Judo-Lehrer an die Seite, der mir zeigt, idealerweise der in meinem Bereich schon ähm, einige paar Jahre voraus ist, der mir zeigt, hey, ähm, welche Hürden oder welche welche welche sinnlosen Aktivitäten kann ich mir sparen. Okay, ähm, jetzt mal anders gefragt. Ähm, was ist jetzt, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, boah, der Manfred ist super, den möchte ich jetzt gern mal irgendwie als Lehrer mhm. haben. Jetzt ist wohne ich aber in Kiel. Und ich kann jetzt da nicht einfach hinfahren. Kann ich dann ist trotzdem auch, mit dir zusammenarbeiten in so einem mh. Fall? Das, ist, das kommt eben aufs Anliegen drauf an. Das ist so, was ich im Laufe der Jahre bei mir ein bisschen auch als zweite Standbein herauskristallisiert kristallisiert hat. Ist eben das, durch meinen technischen Background kann ich gut mit diesen modernen Medien wie das Internet und so weiter weiß ich, was Sache ist. Und der klassische Heilpraktiker ist hat da eher eine Blockade. Also das Mammut von dem klassischen Heilpraktiker hat Panik vor moderner Technik, meistens. <lacht> Interessant. Oder äh, der Reiter weiß gar nicht, was überhaupt, was es überhaupt braucht. Und da mittlerweile begleite ich andere Heilpraktiker oder Therapeuten ähm, beim Praxisaufbau, bei der Praxisakquise. Eben Ich weiß mittlerweile, was es braucht und vor allem, was es auch nicht braucht, damit die, am Ende des Tages die Klienten oder die Kunden äh, in die Praxis kommen. Und, Und das geht eben auch heute, wie es wir machen, über Skype oder über über Zoom, das geht auch viel genauso. Das ist gut, weil letztendlich musst du ja nicht nur, dass die Kunden zu dir kommen und glücklich sind, am Ende muss ja auch für dich deine Kalkulation stimmen. Und das wäre jetzt gleich so ein Thema, wo ich jetzt mal ein bisschen überleiten möchte, weil es mhm. passt eigentlich gut dazu. Jetzt mal Hand aufs Herz, Preisgefüge, Heilpraktiker, Konkurrenzsituation. Ich meine, es gibt Heilpraktiker, also gefühlt wie Sand am Meer. Auf der anderen Seite, hm, Preisdruck unter Heilpraktikern, macht ihr eure Preise selber, gibt es Vorschriften gibt es irgendwas, wo ihr sagt, nee, da habe ich kein Problem mit, dass mir der andere quasi den, den, den, den Kunden wegdampft, wie man so schön mhm. sagt? Gibt es da irgendwas aus deiner Erfahrung? Also aus meiner Erfahrung ist ist eine Bandbreite, die ist riesig bei den Heilpraktikern. Viele, viele, die mehr das als Hobby machen, haben teilweise Preise, die ähm, ja, die wirklich Hobbypreise sind, die würden es auch wahrscheinlich umsonst machen. Also ich sehe da teilweise Preise, die, die rufen 40, 50 Euro in der Stunde auf. Das geht, da kann man nicht leben davon. Das ist das eine, was ich sehe. Das andere Konkurrenz, also in meinem Fall, bei mir heraus am Lande, das, ich bin so spitz aufgestellt, das, was ich mache, ähm, macht kein anderer. Also gibt es in deinem Umfeld, hast du in deinem spitzen Nischensegment, gar keine so direkte Konkurrenz? Sag ich Bei mir nicht. heraus in Wasserburg gibt es keinen Heilpraktiker für Psychotherapie, der mit Hypnosetherapie auf den Markt tritt. Ah. Es gibt schon Heilpraktiker für Psychotherapie, gibt es wie Sand am Meer, hätte ich fast gesagt. Aber die sind eben so, so wishy Wischiwaschi unterwegs und werden nicht sichtbar. Erstens. Das Zweite, was die nicht machen, ist, die bieten dem potenziellen Kunden keine Resonanzmöglichkeit. Also zur Resonanzmöglichkeit, um zu entscheiden, der ist der richtige für mich. Und es ist so eine persönliche Aktivität. Das ist so, wie so du das? intim. Mach mal ein Beispiel. Persönliche Resonanz. Weil das ist ja was, was du als Selbstständiger immer hast. Schließlich wirst du ja als Selbstständiger nicht ein Produkt verkaufen, wie, ich sage jetzt mal, ein Eiskratzer, sondern du verkaufst ja deine Dienstleistung. Du verkaufst ja dich als Person, dein Know-how, deine Erfahrung, deine deine Arbeitszeit, deine Arbeitskraft. Das hat ja immer was mit Sympathie, mit mit Persönlichkeit, mit mit irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, gegenseitigem Respekt zu tun, weil letztendlich wirst du dann auch, fair bezahlt werden und äh, pünktlich bezahlt werden und, äh, letztendlich möchtest du, dass der wiederkommt oder zufrieden ist. Mhm. da hat sehr viel was mit, mit, mit, mit Sympathie oder Persönlichkeit zu tun. Ich meine, Das erste ist einmal, dass man, dass es Sinn macht, dass man sich selber besser kennenlernt. Wenn man wieder bei der Persönlichkeitsentwicklung. Wenn ich mich gut kenne, dann tue ich mir viel leichter auch das Gegenüber besser Kennenzulernen. Und das ist der Anfang. Wenn ich das Gegenüber besser kennenlerne, wir sind wir beim Idealklienten. Wenn ich weiß, was hat der für Bedürfnisse, dann kann ich viel besser auf ihn eingehen. Ah, das gilt natürlich also, jetzt für alle Selbstständigen, weil jetzt <lacht> Ja, natürlich gilt das für alle Selbstständigen. Einen eigenen Klienten, wo er sagt, Mensch, dem will ich meine Leistung verkaufen, dem, dem, mit dem möchte ich zusammenarbeiten oder für den kann ich seine Probleme lösen, dann ist natürlich richtig. Ja, das ist gut gesagt. Genau. Jetzt zum Beispiel, meine Klienten, ist immer irgendwie, das, das Angstsystem im Gehirn ist immer irgendwie aktiv. Also der fühlt sich immer irgendwie unsicher, fühlt sich auch teilweise eben ähm, fast schon ohnmächtig, weil er nicht weiß, wie er damit mit seiner Lebenssituation im Moment zurechtkommen will. Und das macht natürlich eine große Belastung aus. Und da kann ich ihn abholen, weil ich es verstehe, wie es ihm geht. Das zweite ist, oftmals haben die große Beziehungsprobleme. Also eine Beziehung in Sachen Zwischenmenschlichen, wie gehe ich mit anderen Menschen um? Wenn ich ihm aber begegne auf Augenhöhe, hey, du bist okay, so wie du bist. Und ich nehme dich so, wie du bist und du darfst so sein, wie du bist. Du musst dich nicht verstecken, du musst dich nicht schämen. Wenn ich dieses Gefühl rüberbringe, dann kann der, kann der noch leicht entscheiden, hey, der wäre was, mit dem könnte ich zusammenarbeiten. Dem traue ich es auch zu, dass er das kann. Weil hinschreiben, ich mache Hypnotherapie und morgen ist alles gelöst. Das kann ich kann ja jeder irgendwo hinschreiben. Das heißt, du willst, du legst Wert darauf, dass die Leute am Ende, so sage ich mal, jetzt könnte man das mal, was ich marketingtechnisch zusammenfassen, dass die Leute in deinen sogenannten Funnel hineinkommen. Also die, die finden dich, die sehen dich, dann kriegen sie die an die Undock-Möglichkeit, wie erreiche ich den? Und dann geht es darum, dass du persönlich ins Gespräch kommst mit ihm. Das ist am Ende wahrscheinlich das Ziel, damit du überhaupt eine Kundenbindung oder Kundenbeziehung aufbauen kannst, weil du weißt ja gar nicht, wer da draußen rumräumt und ein Problem hat, sozusagen. Ja, ich baue schon, also meine Absicht ist schon, die Beziehung auch schon auf der Webseite zu starten. Ich gebe dem, also ich gebe den nicht nur Fakten auf der Webseite, sondern ich versuche auch, in, mit ihm in Beziehung zu gehen, also ein Gefühl bekommt ja, das könnte ich mir vorstellen, dass das was ist. Also du das könnte ich mir vorstellen, bringt das nächsten Schritt, da rufe ich mal an. Das heißt, du du ähm, du versuchst ihn auch schon auf der Webseite zu verstehen sozusagen. Ganz genau. Ah. Darum brauche ich ein Bild meines Idealkunden. Ah ja, Und wenn ich das schaffe, wenn ich weiß, was hat der für was hat der, was ist für den wichtig? Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Kunden habe, der, der wirklich ganz harte Deadlines hat. Ich muss am Freitag um 12 Uhr, muss das Arbeit gemacht sein. Dann kann ich das, kann ich, dann kann ich das schauen, wie kann ich ihm das rüberbringen, dass er hundertprozentig sicher sein kann, ich liefere pünktlich meine Arbeit ab. Und auf mich kannst du dich verlassen sozusagen. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich jetzt in Richtung ähm, Richtung Hausbau gehe oder Richtung Bau, Bauwirtschaft gehe, als Handwerker. Was will denn der Architekt? Der will keine Probleme haben und, und der will Pünktlichkeit. Ja, natürlich. Und wenn ich das schaffe, dass ich das, dass ich das kommunizieren kann und vor allem glaubhaft kommunizieren kann, dann bin ich natürlich viel weiter oben in der, in der Auswahlliste. Ja, der will letztendlich Verlässlichkeit zu einem Preis, den er sich leisten kann. Das, so. das muss man auch herausfinden, ob der Preis wirklich ein Thema ist. Es kann sein, dass der Preis gar nicht so relevant ist. Hauptsache die, Hauptsache die anderen Aspekte werden geliefert. Du meinst also jemand, der ja gut in einer emotionalen Stresssituation, wie du wahrscheinlich deine Klienten hast, sind natürlich viele eher bereit, irgendwie ähm, mehr zu geben für ihr Problem, weil es ja existenziell ist, als wenn du jetzt sagst, na ja, also so ein Gespräch mit dem Manfred, um mal zuzuhören, dass ich so was ich letztens so gemacht habe. Das ist jetzt nicht so interessant, dass ich dafür Geld ausgeben würde. Aber wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe jetzt ein existenzielles Problem und ich brauche jetzt wirklich jemanden, der mir da hilft, dann ist wahrscheinlich Geld nicht mehr so das Thema, oder? Genau. Dann ist es halt auch ein Aspekt, der geklärt wird. Aber Geld ist, ein, ist ja eben ein Aspekt vom Reiter oben. Ja, ja, aber schon. das Problem ist unten bei Mammut in dem Fall. Das ist richtig, ja. Ähm, am Ende des Tages könnte ich jetzt auch sagen, ja, ich meine, das Mammut ist jetzt die Selbstständigkeit an sich. Ähm, und der Reiter hat irgendwie oben das Problem mit dem Geld. Jetzt mal Hand aufs Herz. Ähm, neun Jahre Selbstständigkeit. Äh, passen die Zahlen schon im ersten Jahr bei dir? War das alles irgendwie mega? Ähm, wie lange hast du gebraucht, um auf dein finanzielles äh, Sollziel zu kommen? Mhm. Also im ersten Jahr passen die Zahlen nicht. Das, wenn man, also, so wie ich gestartet bin, eben mit völliger Unwissenheit, auch mit neuer Branche. Ich glaube nicht, dass es realistisch ist, im ersten Jahr da gute Zahlen zu liefern. Im zweiten Jahr hat es dann einigermaßen geklappt. Ich habe es dann einigermaßen verstanden. Ich habe ein, hab einige Sachen hinbekommen, eben zu umsetzen. Und dann ist es Stück für Stück besser geworden. Ja, aber es braucht seine Zeit. Das wäre das eben mit dem Coach zum Beispiel und mit dieser, mit dieser Mastermind-Gruppe. Denk mit diesen beiden Möglichkeiten oder vor allem in Kombi, wäre es viel, viel schneller passiert. Okay, weil ja. du halt nicht jeden Fehler selber machen musst oder herausfinden musst, woran liegt es denn irgendwie. Genau. Okay, Ich laufe nicht so oft in, in irgendeine Sackgasse rein. Ja, und machst, verschwendest letztendlich nicht Zeit für einen Versuch, der vielleicht, wo ein anderer sagt, ja, hat bei mir auch nicht geklappt. Na, so. Genau. <lacht> ja. okay, es braucht ähm, Zeit, es braucht dranbleiben und dann kann es aber funktionieren. Ja, natürlich. Also ich meine, eine gewisse Konsequenz und einen gewissen Willen und eine gewisse Disziplin brauchst du natürlich sowieso, weil das ist ja ein Motor, den du selbst vorantreibst und in dem Moment, wo du nicht mehr treibst, bleibt das Ding halt auch stehen. Ja, Das ist das ist bei den meisten so. Du hast vorhin über Automatisierung gesprochen, das fand ich ganz interessant, mhm. weil das würde jetzt genau dem Thema an sich anschließen, wenn ich eben, was kann man als Heilpraktiker, mal blöd gefragt, ich bin jetzt da nicht der Experte, aber was kann man als Heilpraktiker automatisieren? Da hast du brauchst ja einen Kunden, der muss ja kommen, mit dem musst du ja eine genau. Stunde reden ich, oder so. Was ich automatisiert habe, ist der Prozess der, der, der, der Anbahnung bis zum Telefonat. Also ich, bis zum Telefonat läuft bei mir alles automatisch. Okay, das heißt das alles vorher, der entdeckt dich... Du kriegst nicht mit, dass er sich endlich entdeckt, dann macht er einen emotionalen Prozess durch, aufgrund den du vorbereitet hast. Und am Ende hoffst du, dass der Prozess so gut vorbereitet ist, dass er am Ende den Impuls auslöst, zu sagen, ich wähle jetzt seine Nummer. Genau. Also ein automatisches Kundenakquisesystem. Genau. Wow. Da ja. müssen wir uns noch mal extra über da. Eigentlich <lacht> <Da lacht> möchte auch das, das ist ja vielleicht nicht schlecht. Ähm, ja, das halt, genau. Das ist jetzt ein, ein, ein, ein Weg, der halt für mich eben in der Psychotherapiepraxis sehr gut funktioniert. Und die Kunst ist da eben passend zu, zu, seinem, zu seinem Zielpublikum oder zu seinem Zielkunden einen passenden Weg, sich zu erarbeiten. Und Akquisewege gibt es gefühlt unendlich. Ja, aber du möchtest ja den Weg äh, bereitstellen, der für deinen Kunden am einfachsten zu gehen ist, am leichtesten, ohne große Hürden, oder? Ja, jetzt in, in dem Fall habe ich es aus meiner Sicht, aus meiner Warte äh, entschieden, ich gehe einen Weg, mit dem ich gut kann. Weil die Akquise ist ja eine Aktivität, die ich als Selbstständiger machen muss. Ja, ja. Ich muss einen Weg finden, der mir gut liegt. Ja, ja. Jetzt, vielleicht ganz interessant, warum habe ich nicht den Weg gewählt, Vorträge zu halten? Gute Frage, ja. Warum? Um, einfache Antwort: Weil ich viel zu viel Schiss hatte vor den ja. Menschen zu sprechen damals. Ja, also ah. musstest du wieder anonym bleiben Ganz und genau. diesen Akquiseprozess oder beziehungsweise diese Angst dieser, dieser Präsentation, die du vom Anfang noch gesprochen hattest, sozusagen äh, anderweitig zu umgehen. Eigentlich äh, ja. Genau. Lungen. Das ist jetzt im nachhinein in der Rückschau kann ich das klarer sehen. Ja. Weil im Grunde wäre das schon auch ein sehr ein sehr, ein sehr guter Akquisekanal, ähm, weil wenn ich live persönlich in Kontakt komme mit meinem Zielpublikum, dann können die viel schneller und viel, sich viel besser ein Bild von mir machen. Also, ja, logisch. Aber jetzt ist ja so, ich meine, wenn das jetzt genau. jemand sieht, dann hat er ja dich schon kennengelernt jetzt. und du musstest nicht vor ihm sprechen. Also wenn jemand sagt, Mensch, der Manfred ist ein super Typ, ähm, ja, vielleicht kann er mir irgendwie weiterhelfen, ähm, dann ja, warum nicht? Genau, das ist halt das ist, das ist der Weg, den man für sich als Freiberufler selber finden muss. Wie schaffe ich es, dass ich äh, auf dem Weg, den ich gerne gehen mag oder gehen kann, wie schaffe ich, dass ich dass die Klienten zu mir kommen? Ah ja, also Denn, wieder wiederum es gibt Sichtbarkeit. Wiederum Sichtbarkeit auf die Art, wie du dich wohlfühlst. Okay, äh, jetzt haben wir viel über Emotionen gesprochen. Jetzt haben wir viel über selbstständige Höhen und Tiefen gesprochen. Wie schaut mit Altersvorsorge aus? Wie schaut es mit ähm, Diskussionen um Preise aus? Gibt es da Probleme? Diskussionen okay. also Diskussion Preise habe ich bei mir. Ähm, die größte Diskussion war der Preis mit mir. Wo fühle ich mich wohl? <lacht> ein, ein Buch habe ich mal gelesen von, äh, von der, wie man als Selbstständiger oder als, als, jetzt vor allem jetzt in der, der therapeutischen Arbeit, wie man seinen Preis festlegt. der hat so gesagt, ähm, geh hoch, bis du merkst, ich spüre sie nicht mehr gut an. Und dann verdoppelt den Preis. <lacht> Verstehe, okay, also es das heißt also bei dir, ähm, ich sag mal, gibt es so Probleme, auch als Heilpraktiker, wie ähm, Leute kommen zu dir und sagen so, boah, nee, äh, können, wir nicht, können, können wir es nicht billiger machen, äh, kannst du ein Angebot machen und ähm, gibt es Leute, die sagen, äh, boah, puh, äh, denen du da hinterherlaufen musst und hast irgendwie Zahlungsausfälle von, mhm. ich weiß nicht, so, so x Prozent? Da habe ich. Da habe ich einen guten, einen guten Mentor gehabt. Ähm, ich habe für mich den Preis festgelegt. Also therapeutisch ähm, ist der, Pre äh, ist die Sonora bei 120 Euro pro Stunde. Mhm. Den habe ich für mich festgelegt und der ist nicht diskutierbar. Okay. Da gibt es keinen Radi. Das Einzige, was ich mache, ist sozusagen, wenn jemand sozial irgendeinen Härtefall hat oder irgendwie am äh, Schule oder irgendwie sozusagen, wenn es einen Aspekt gibt, der nachvollziehbar ist, dann habe ich da kein Problem, runterzugehen. Aber, Aber das der musst Preis du ja vorher erst testen, weil ich könnte ja zu dir kommen und sagen so, boah, ich habe da voll die sozialen Probleme, du kannst es nicht nachprüfen oder du hast es noch nicht nachgeprüft. und dann. Mhm. Nein, ich, da geht es gar nicht um Nachprüfen, sondern der, der eben beim Telefonat erzählt er mir ja, was los ist. Ja, okay. Und Nur weil er soziale, also nur sozusagen, weil er momentan wenig Geld hat, das zählt nicht. Momentan heißt ja nicht auf ewig. Nein, das, da, da lasse ich mich nicht darauf ein. Ich, ich weiß, ich sage es ihm auch immer, manchmal, ich weiß, es ist viel Geld es ist eine Investition in dich. So präsentiere ich das. Und das ist auch die Haltung dazu. Es ist viel Geld, ja, vor allem, weil ich hauptsächlich Privatzahler habe. Okay, das heißt... Und keine Zuschüsse oder wie die gibt's meistens oft gibt es keine Zuschüsse, manchmal haben sie eine Zusatzversicherung. Sowas ja. gibt es zum Beispiel. Okay, gut. Aber viele zahlen das auch privat. Und ja, das ist eine Investition in ihr eigenes Leben. Und mit dem kann ich gut gehen, weil sie investieren auch in ein neues Auto oder in Alufelgen oder in was was ich was. Das ist eine Entscheidungsfrage. Und die kann ich, die will ich, ich will sie auch nicht durch eine Reduktion des, des Honorars äh, äh, wahrscheinlicher machen. Weil dann, dann, dann verliert es auch an, an Kraft. Also finde die Message jetzt, sag ich mal, für heute, für unsere Zuschauer heute draußen. Also finde den Preis, der sich für dich gut anfühlt und ähm, ja bleib dabei. Ja, mit mit dem Gefühl würde ich sehr, sehr aufpassen, weil weil das Gefühl oftmals viel zu niedrig schon äh, anschlägt. Wo man sich also du sagst fühlt. jetzt, Konkret, ähm, das ist zwar eine tolle Faustregel, aber eigentlich führt nichts dran, vorbei zu rechnen. Punkt. Ja, definitiv führt nichts dran, vorbei zu, zu Du musst die Zahlen im Griff haben. Wenn dein Gefühl sagt, 40 Euro fühlt sich gut an, dann dann ist das, na, na, hilft das gar nichts, weil du ja. pleite gehst. Na okay. Nur also, dafür haben wir ja auch, wie gesagt, Tools und Rechenmöglichkeiten geschaffen. Idealerweise schaue ich das Ganze von mehreren Seiten an. Eben. Was was, was, ähm, was sagen die Zahlen, damit ich überleben kann? Was sagen meine Emotionen, aber auch was sagt der Markt? Ja, eben. Es bringt ja nichts, wenn jetzt du sagst, boah, meine meine Zahl ist die X und äh, was ich, der Markt sagt alles so, pff. weil du bist ja in einer Situation, sag ich mal, das ist ja schon so ein bisschen eigentlich nicht so verkehrt. Du hast Leute, die wirklich auch einen existenziellen Druck haben. Ich vergleiche das so ein bisschen mit ähm, einem Schlüsseldienst. Du stehst vor der Tür, hast dich ausgesperrt und äh, irgendwie ist es schon so, dass du sagst, ja klar, es ist viel Geld, aber ich muss, muss jetzt irgendwie da durch. Ich muss das mhm. jetzt irgendwie schaffen. Und jemand anderer der sagt dann, ja geh halt zum zum zum äh, Huber Nachbarn, der der macht das Ganze für 100 Euro. Was, was, das mhm. mh. Ja, ganz so ist nicht, weil dann, das ist ja schon fast, ähm, was der was der Unterschied ist. Meine Klienten haben meistens Zeit und die die probieren schon sehr viel auch selber aus. Also die meisten, wenn die zum Beispiel das Thema Angst, die probieren verschiedenste Sachen aus und, und schauen eben, die haben, die wollen was verändern, aber die müssen nicht heute sofort. Beim Schlüsseldienst muss ich ja sofort heute. Ja gut, aber was würdest du jetzt machen, wenn jetzt wenn jetzt äh, die Situation ist, ich meine, viele Branchen haben eben nicht das Glück, dass sie, äh, sag ich jetzt mal, so Klienten haben, die jetzt ganz so zielgerichtet auf dich sind, sondern die sagen, ja gut, ich habe hier so viel Konkurrenten um mich herum, ja, dann sagt mir permanent jeder einer ja, da drüben macht es aber billiger und der macht es billiger. Ich meine, die Diskussion hast du ausgeschlossen, weil du sagst, mhm. bei mir gibt es nur einen Fixpreis und das ist es dann, aber das würde ja dann auch bedeuten, ich verkaufe eine Pizza für 30 Euro und keiner kommt. Kann ja auch passieren. Was dann dann? machst du was, dann? Dann bist du entweder beim falschen Zielpublikum oder dein Nutzen ist, ist schlecht. Dein, dein, dein Nutzen, den du, den du, über, den du praktisch ähm, erschaffst. Und, und was machst du, wenn du jetzt sag ich mal bei deinem richtigen Zielpublikum bist, aber deine Kollegen um dich herum in den letzten Jahren den Markt quasi kaputt gewirtschaftet haben? Was wäre da dein Tipp? Hm. Du hast wahrscheinlich ein Problem. Das heißt, ja, da ich muss glaub, man mal spezifischer muss, hingucken. Was du, schauen, was, du, also was, was du schauen kannst, definitiv über den Preis, sich zu verkaufen, ist ziemlich anstrengend und desaströs bis ruinös, wenn du dich nur über den Preis ja. äh, äh, unterscheiden willst. Was du schauen kannst ist, schau dir deine, deine Mitbewerber an und find genau raus, wo sind, wo sind, wo bist du besser. Einerseits. Also eine strategische Positionierung letztendlich, eine Neupositionierung. Du kannst dich neu positionieren oder du kannst jetzt schauen, eben wo in welchem Aspekt bin ich besser und auch welchen, wo kann ich sozusagen, welchen Kunden kann ich damit besser dienen? Also bin ich schneller, bin ich kreativer, bin ich ähm, was kann ich noch besser. Ähm, Qualitativ hochwertiger vielleicht auch. Hoch, qualitativ hochwertiger kann ein Aspekt sein. Das muss ich natürlich irgendwie auch gut transportieren können. Aber eben, welche Aspekte sind bei meinem Kunden äh, im Vordergrund und kann ich die ihm zeigen, damit ich nicht mehr so austauschbar werde? Wenn ich nur im Preis vergleichbar bin, habe ich ein Problem. Definitiv, ja. ja. Aber wenn man jetzt immer wieder auf den Bau, äh, am Bau, am Bau wechselt, wenn du immer den billigsten nimmst, nur vom Preis her gesehen, hast am Ende einen Haufen Probleme. Und es gibt sogar bei öffentlichen Ausschreibungen, habe ich schon gehört, dass die den billigsten streichen und dann erst den zweitbilligsten nehmen, also und die mittlerweile aber auch andere Aspekte der Gewichtung anlegen können. Wie zuverlässig war er in der Vergangenheit? Wie wie ähm, wahrscheinlich ist die Umsetzung? Traue Kann ich ihm das zutrauen, dass er das Projekt umsetzen kann? Alle sehr Aspekte werden beim Bau manchmal mit reingenommen. Und je kleiner das Bauprojekt ist, desto mehr Persönlichkeit kommt mit rein. Hm. Nämlich ein Handwerker, der, der ich weiß, in fünf Jahren bin ich immer noch da und kann anrufen, wenn ich ein Problem habe. Das ist mir wichtig zum Beispiel. Ja, also dich kann man zum Beispiel wieder anrufen, weil du bist ja noch da. Also wenn du im nächsten genau. Jahr wieder ein Problem habt dann kennst du jemanden schon und sagst, okay, können wir können aufbauen auf dem Thema. Zum Beispiel. Aber solche Aspekte kann man sich genauer anschauen damit ich nicht in den Preiskampf rein muss. Ja, weil Preiskampf bedeutet ja dann am Ende auch, Kalkulation stimmt nicht mehr und dann fällt einiges hinten runter. Bei den meisten, also aus der Erfahrung heraus, fällt dann als erstes die Altersvorsorge runter. Ja, wie schaut es bei <lacht> dir aus? Kriegst du das, das ist, geregelt mit deinem Umsetzen? Genau, das ist das ist ein, ein, ein wichtiges Thema, das man sehr leicht auf, auf nächstes Jahr verschiebt. Ja, ja, eben. Und das machst du dann zehn <lacht> Jahre und dann hast du es mhm. zehn Jahre verschoben. Genau. Genau. Also das ist das eine, wie ich für mich gelöst habe. Ich buche monatlich automatisch Geld weg auf Altersversorgekonto. Und ähm, was ich geschaut habe, ist, mh, dass ich Geld anlege, wo das Anliegen wenig kostet. Also wenn du dich an einen, an einen, an einen klassischen... Rentenberater oder Lebensversicherungsberater oder irgendwie so in so, so ein Produkt investierst, sag ich es mal, mhm. Du hast du sehr hohe Produktkosten. Ja. ja. Du hast praktisch Lockert. sozusagen günstige Anlageprodukte, die in der Verwaltung wenig Kosten produzieren. Okay. Genau. Die, wo wo sehr, wir sehr wenig laufende Kosten haben. Genau. Also All das also. habe ich in der Hand. Wollen wir jetzt ja nicht so tief einsteigen. Mir ging es mehr darum, ob du das, du hast es anscheinend auf dem Schirm und das finde ich eine gute Sache, ja, ja, und das ist, da du bist ja oh. insgesamt eigentlich ein super Paradebeispiel für einen Selbstständigen, der <lacht> eigentlich nicht selbstständig sein wollte, so unterm Strich, oder eigentlich gar kein Selbstständiger ist, aber der sagt, ich habe so viel Lust auf das Thema, dass ich alles ja. andere... Gut, ich kann es nicht ausblenden, aber ich kann mich so gut darauf vorbereiten. Ich kann versuchen, mhm. Risikominimierung bis zum letzten Detail zu machen, dass es so sich für mich trotzdem noch gut anfühlt, damit ich meine Tätigkeit aber doch frei für den Klienten gut ausüben kann. Das ist interessant. Ganz genau. Mein Fokus liegt auf die Zeit beim Klienten. Da habe ich eins zu eins. Zeit und auch zu so eins zu Arbeit. Und das, da will ich voll da sein. Und dafür versuche ich, das drumherum so auto, so gut so wie es möglich ist, zu systematisieren und zu automatisieren. Eben, ich brauche mir nicht jetzt Monat Gedanken machen, wie mache ich das mit meiner Alterversorgung, wie mache ich das mit meinen Sachen, sondern ich mache das automatisch. Das ist ein Dauerauftrag und dann geht es von alleine. Das ist einmal, einmal Hirnschmalz ja. und dann brauche ich nicht mehr nachdenken drüber. Das Super, Team. lass uns doch mal schnell ganz kurz ähm, die letzte Frage stellen, die ich mir jetzt ja. an... Ähm, und mehr oder weniger. Ähm, das sind wahnsinnig viele Sachen jetzt dabei gewesen für unsere Zuschauer. Und muss ich sagen, also ja, wenn du dich zum Beispiel auch selbstständig im Heilpraktikerberuf machen möchtest, dann glaube ich, äh, war das jetzt hier ein wahnsinnig äh, wichtiger Podcast oder beziehungsweise ein gutes Interview von und wahnsinnig viele Tipps von Manfred. Da sage ich dir herzlichen Dank, Manfred, für diese tollen Keine. Einblicke. Hast du noch einen Tipp, gerade mal für Neueinsteiger, einen Master-Tipp, wo du sagst, das ist es, mach das und beachte das und alles andere. Kommt dann mit der Zeit. Gibt es da irgendwas, was du unseren Zuschauern mitgeben kannst? Mach weiter. <lacht> mach weiter, sammle Erfahrungen. Du wirst, ähm, du wirst Herausforderungen haben. Du wirst bestimmt das eine oder andere Frustrationserlebnis haben. Wenn du dann weitermachst, dann wirst du Stück für Stück nach oben kommen und nach oben in Richtung Erfolg, so wie es für dich richtig und wichtig ist. Das also ist dranbleiben. Das ist ein wunderschönes Schlusswort, da kann ich jetzt gar nichts mehr hinzufügen. Ähm, vielen Dank, Manfred, für diese tollen Einsichten und für die tollen Einblicke in deine Erfahrungen. Ähm, ich wünsche dir weiterhin gute ähm, Erfolge mit deiner Selbstständigkeit, dass das System auch weiterhin noch äh, perfektioniert wird oder auch weiterhin gut läuft und äh, weiterhin viele Klienten, die glücklich sind und denen du auch wirklich weiterhelfen kannst. In diesem Sinne vielen Dank für deine Zeit und alles Gute bis dahin. Ciao. Danke gleichfalls, auch dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, danke. Ciao. Ciao.